2014 und OER, da habe ich eine relativ klare Prognose, ob dieserjenige das aber auch in die Hand nimmt, liegt nicht in meiner Macht. Ich würde mir wünschen, dass die Hochschulen und die Wissenschaft sich in diesem Feld stärker positionieren und wir mehr darüber sprechen, wie Prozesse und all das Wissen, das besonders an Hochschulen generiert wird, stärker verfügbar gemacht wird, denn da geht ganz viel verloren gerade.